Wie kann man in R neue Variablen berechnen? Wenn Sie bisher mit Starter oder SPSS gearbeitet haben, dann kennen Sie das mit dem Compute- bzw. dem Generate-Befehl. Und das Schöne ist, dass man in R dafür gar keinen Befehl benötigt, sondern einfach sagt, die neue Variable ergibt sich aus einer bestimmten Berechnung. Folgendermaßen geht man vor, nachdem man hier den Beispieldatensatz Orange als Data in die Arbeitsumgebung hineingeladen hat, kann man dann folgendes Beispiel sich mal anschauen. Wir wollen das Alter das dort im Datensatz für Bäume angegeben ist, umrechnen von Tagen in Wochen. So, die eigentliche Berechnung, die steht hier, und zwar wollen wir nämlich die Variable Alter angegeben als Data Frame, dann Dollarzeichen, dann die Variable Age, und die wollen wir jetzt teilen, geteilt durch 7, damit wir dann eben das Alter von Alter in Tagen auf Alter in Wochen umrechnen. Und dann sagen wir einfach, wie die neue Variable heißen soll. Natürlich auch wieder DataFrame, Dollarzeichen. Die neue Variable nenne ich einfach mal AgeWeeks. Und dann ergibt sich aus und dann die Berechnung, die wir uns gerade angeschaut haben. Und wenn man das Ganze zusammen ausführt, kann man sich das direkt im Datensatz anschauen. und sieht dann hier, es wurde eine vierte Variable drangehängt, in der das Alter eben was hier in der age variable angegeben wurde, durch 7 geteilt wurde und dann in die neue Variable jeweils reingeschrieben wurde. Soweit als kurze Einführung in die Berechnung neuer Variablen in R.